Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax, meinem großen Konto. Ich Trade 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein stop trade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Out Japanisch Yen sieht gut aus, da steige ich ein. Und nochmal. Und nochmal. Und noch ein viertes Mal. Aktuell sind alle vier Trades deutlich im Gewinn. Wenn du das Traden erlernen möchtest, dann bewirb dich für mein. Du wart Einzelcoaching 10.000 Euro pro Monat. Aber Achtung, das ist kein schnell reich System. Du musst auch bereit sein, dafür etwas zu tun, sonst wird es nichts. Die ersten drei Trades habe ich gewonnen. Der letzte Trade läuft noch. letzten zehn Sekunden laufen perfekt bis zum nächsten mal adios